Hat jemand schon einen Diamant? Ja, äh, ich denke nicht. Schreibt das mal in den Chat und den Fuck. Denkst du, ein von den Idioten würde das sogar sagen? Ja, ob Sana würde das sagen. Chris würde das sagen. Er will nicht mal bemerken, dass er Diamonds hätte. Doch. Wie denn? Er ist so dumm, er hat nur eine Gehirnzelle. Oha, das werde ich Chris schicken. Na schick Chris. Deine Mom. Oh, ich hab's geschafft, okay. Oh mein Gott! Das ist ein Kaktus! Kaptussi. Kaktus wenn schon? Alter, Tuxer. Okay, wie geht das? Ich ah. weiß nicht, was unser Ziel ist. Das ist gut zu lassen. LOL, was? Warum hat dieses Schaf keine Pillen? Oh mein Gott! Geht es dir gut? Okay, dann halt nicht. Seht den King an! Seht, sieht mir in die Augen! Ja! Schaut ihr mir alle in die Augen. Oh mein Gott. Ich bin... Ich bin gleich tot. Ich hab sehr schlecht das Gefühl, dass ich gleich tot bin. Oh! Oh, wow. Nein, ich wollte ihn schlagen. Scheiß... Äh, Cutscene, <lacht> genau. Ja, ich denke, ich habe es. Ich habe es nicht. Baby Pandas droppen mit einer äh, prozentigen Wahrscheinlichkeit von 0,1% einen Slimeball, wenn sie Wow! Also bin ich dann in das Kassier noch reingegangen und habe ganze 10 Minuten lang gewartet, bis der Ladescreen fertig ist, Ohne 140.000 Dollar zu so gewinnen. Hey, das war das, was ich gelohnt. Habe. Da hinten höre ich Geräusche. Da hinten höre ich Geräusche. Steven, wenn ich komme, ich höre Geräusche. Er hat sie Nerd-Portal machen, du Idiot. Also ich hab schon alles gemacht, ja. Ey, du fucking Idiot. Komm, on, komm. On. Ich will doch ja. rausziehen. <lacht> Lass mich raus. Ja. <lacht> Fernglas. Egal, es nicht mehr Was gibt's auch. schon seit 1.13? Fernglas. Nein, das gibt's seit 1.18. Oh, ah, so spät erstmal. Meine Oh mein Gott, Steven, Alter. <lacht> mm, okay, ich bin... Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, was? Ich geh halt nie wieder rein. Oh mein Gott. <lacht> hey, disconnected. Ah. Was ah. mach mir hier, Torch? Oh fucking Creeper! Ich finde kein Chess, ich muss ernsthaft jetzt einen Chess machen oder der Creeper hat es explodieren lassen. Nein, meine Alters sind jetzt nicht wirklich vom Creeper. Nicht alle. Ich denke, den Wertvollen gibt es noch. Mantugra. Ui. Aber wieder heute auch mal ein toller ausgefallener Name. <lacht> Ups. Das ein. <heißt, lacht> Das eine mit Regenbogen. Und das ist ein Zug. Zug, Den wir Zug, nehmen. Zug. Zug, Zug, Zug, Zug, Zug, Zug, Zug, Zug, Zug. doch. Äh, nein. <lacht> Der ist weitergefahren. <lacht> Boom! Oh! <lacht> ich bin Tim. Du hast sie was? Oha. For wheel waffe FR. FR. Was ist das? Momba geht, Bost. Ich bin super enttäuscht, ich habe Ihnen ja einen schönen Tag bin schon nett nur gesagt. Ja, danke, tschüss. Oh, Meredith. Oh. Warst du schon am Black Sparer ausgeschossen auf aus. Batu. Ich habe gehört, das ist ein echtes Abenteuer. Du solltest es ausprobieren. Ja, natürlich. Okay. Die sieht super rich aus. Wir müssen die uns klären. <lacht> oh mein Gott, ist das ekelhaft. Hallo Kinder, wo seid ihr denn? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich eine neue Brille von Vielmann brauche. <lacht> Oh mein Gott! Oh, die, weit, die ganze Wahrheit über, den über den sag, Sch sag, mal, sag mal die ganze Zeit das N-Wort. eine mit Hörn und die sieht gut aus. Ich schätze, man könnte sagen Horny. <lacht> Dort hinten sind seltsam. Also, das sieht schon aus. Dort hinten wird es ziemlich angenehm werden. Da bin ich mir sicher. A few minutes later. Ja! Nee, der hat so geschrien. Ja, da ist einer! Da ist einer! Ich hab ihn! Du bist rassistisch gegenüber Menschen, die schwarz gekleidet sind! Fuck! Ja! Einfach ja! ja. ja du bist einfach nur Zufallsbedingt! Bei Panzer ist es zufallsbedingt. Deine Mom ist es Zufallsbedingt! ha opfer. Kann ich mal noch richtig ziehen. Ja. <lacht> oh mein nicht. Gott! <lacht> weil es uns nicht gibt... weil es gibt Hast du jetzt noch Polizei? Drei Sterne. Okay. Äh, nein, nein, nein, nein. Oh. was ist denn da passiert? wo ich hab auch meinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe alles. Ich sehe alles. Ui. Hilfe, was passiert hier? Die StimDV geht ja online elf Fahrzeuge in die Luft gejagt. Du hast null in die Luft gejagt. Okay, danke, Spiel. <lacht> oh mein Gott! Oh Mensch! Oh mein Gott! Du hast uns alle umgebracht! Au! <lacht> oh bitte Hä? Ich Ey, ja, da. da ist der einer. Hallo! Oh. Oh, Und die ist ein, das heißt, ich frech schnell! Ah. <lacht> Was macht er damit jetzt? Wird jetzt geheilt oder so? 31%, 5 von 16... Ey, behälte ich jetzt einfach. Okay, cool. gib es her! <lacht> wir auch die, als kann 24 die Nee! ich! ich das ist Neushawk! Freunde für Er Der war Neuzhawk, ist tot. Oh. Sieh, das Sock hat ein Leben. Es lebt noch immer, ja. Meins. Das ist mich. Guck mal, Hosen. Ah, Hosen. Mann, willst du keine Hosen annehmen? Nee, ich bin lieber... Oh mein Gott, man war immer noch schaden. Ich nicht gesehen. Nee, ich bin lieber in Unterwäsche. Au, ah, oh. au, ja. aua. Ja, das sehe ich auch gern. Leute wollen wir zum Battle Bus? Ja. Warte, die Herzen sind hochgegangen. Ja. Doch, doch. Der steht darauf, anmachen. Ey, ich, ich klaue ihm seine und? Frau. Nee, andersrum. Seine Frau. Während sie anwesend ist. <lacht> Während sie anwesend ist. Oh! Ah, das war nur eine, eine Wende. Da zurück auf die Straße. Ja, zurück auf die Straße. Und das noch eine Wende. Pirouette. Und. <lacht> 70-20. <lacht> ja. Rette sich, wo Mati verkannt. <lacht> <lacht> <lacht> uh, oh, Harry Gott. Potter Wizard. <lacht> oh, ausgeträgst, das ist alles, damit ich oh. sein sein Haus bekomme und mehr Geld verdienen kann. Wir ja, haben jetzt noch ja, Ruggy Bombs ja. auf den. Der ja. Stupid überfordert. Oh, Junge, die Mutter rastet nebenan richtig aus. Im Schrank. Im Schrank. Und weg. Oh, die haben automatisierte Flugwaffen. Oh, du bist abgeschossen worden. Steven, ich stütze ab. Ich glaube, ich stütze ab. Ich glaube, ich stütze ab. Ja. Hier Kannst du mir helfen, nochmal einzubrechen? Oh. <lacht> ja, ich kann dir gerne helfen. <lacht> uh. <lacht> Wie ja, <lacht> ja. unfair, du hast die <lacht> gecheatet. Nein, das ist die normale Bombe. Junge. <lacht> oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. oh mein Gott. Okay, über die Berge. Die muss direkt über die Berge fliegen. So. Okay. <lacht> Ey, nein. Komm her, du Arsch. Da tue ich das Ding, ne? Komm her. Da tue ich das Ding. Tuga kommt nicht mehr hinten, druck klar. Danke für dieses tolle Jahr, welches ich mit euch verbringen konnte. Es war wirklich ein wunderschönes Jahr. Wenn ich mir irgendein Jahr auswählen könnte, wo ich die gleichen Videos nochmal neu machen könnte, wäre es definitiv dieses Jahr gewesen. Aber bevor ich jetzt noch überhaupt generell zu viel rede, bevor ich euch jetzt langweile, wünsche ich euch einfach nur ein schönes neues Jahr. Und tschüss.